bin dir nur auf den Fuß gestiegen, weil du mich in die falsche Richtung gedrängt hast. Das ist ein typischer Satz in einer Tanzstunde von Anfängern. Es ist die klassische Situation in Partnerbeziehungen. Da keiner schuld sein will, sucht jeder die Schuld beim anderen. Nun kann es in einem fortgeschrittenen Kurs auch zu solch einem Dialog kommen. Aber wirklich erfolgreiche Paare gehen einen falschen Schritt ganz anders an. Wie können wir verhindern, dass ich Dich in eine falsche Richtung dränge, um es Dir zu erleichtern, dass Du mir nicht auf den Fuß steigen musst? Nicht nur ein geglückter harmonischer Tanz hängt davon ab, dass sich beide Partner verantwortlich fühlen, dass beide Partner harmonische Bewegungen machen, sondern auch ein geglückter Beziehungstanz wird nur entstehen, wenn beide Partner sich gegenseitig dabei unterstützen, dass sie sich gegenseitig besser unterstützen können.